Folgende Aufgabe ist zu lösen. Gegeben sind die Geraden y gleich 5x plus 26 und y gleich minus 3x plus 10. Bestimmen Sie die Gleichung einer zur Normalparabel y gleich x x2 kongruenten, ebenfalls nach oben geöffneten Parabel, die die gegebenen Geraden berührt. Gemäß Aufgabenstellung ist die Normalparabel so zu verschieben, dass sie beide Geraden berührt. Die Parabelöffnung darf sich dabei nicht ändern. Die Lösung sähe etwa so aus. Betrachten wir zunächst nur eine Gerade. Berührt die Parabel die Gerade, haben sie genau einen Punkt gemeinsam, den Berührungspunkt. Wird die Parabel nach links verschoben, entstehen zwei Schnittpunkte. Nach rechts verschoben ergeben sich keine gemeinsamen Punkte. Halten wir fest, Parabel und Gerade besitzen entweder zwei, einen oder keine gemeinsamen Punkte. Setzt man den Funktionsterm der Parabel mit jenem der Geraden gleich, entsteht eine quadratische Gleichung. Diese Gleichung besitzt entweder 2, eine oder keine Lösung. Nur eine Lösung trifft dann zu, wenn die Diskriminante gleich Null ist. Grafisch entspricht dies dem Berührungspunkt. Dieselbe Überlegung gilt auch für die zweite Gerade. Wir erhalten so zwei Gleichungen. Mit diesen zwei Gleichungen lassen sich die fehlenden Koeffizienten der Parabel bestimmen. Viel Erfolg!